Was mich voll begeistert hat in der zweiten Woche war, dass die Gespräche, die wir hatten an der Uni, so richtig vorbereitet waren, irgendwie von Gott und wir das voll erleben durften und jeder aus dem Team irgendwie voll das krasse Zeugnis hat, wie Gott ihn gebraucht hat, genau da oder mit der Person, mit der er geredet hat. Genau, was auch noch voll bereichernd war, war die Gemeinschaft in der Gruppe, im Team. Ich durfte voll viel mitnehmen und zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, im Lobpreis-Team bei Campus mitzumachen und das hätte ich mich vor Israel einfach nicht getraut. Also die Zeit war super bereichernd für mein Glauben und mein Leben und meine Beziehung zu Gott. <Sie> Hi, ich bin Ellie und ich war, äh, war auch in Israel. Und eins, was wirklich prägend war, war das Erlebnis mit der Nadine, einer arabischen Israelin, die ähm, eben gerade in der Uni studiert hat in Lasheba. Und als wir wieder mit in Teams unterwegs waren auf dem Campusgelände, habe ich eine junge Frau gesehen auf der Bank und ich... Ich wusste, dass Jesus, mich, Jesus Liebe mich einfach dorthin zieht. Und ich war erst unsicher, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Ich kann mich doch nicht einfach hinsetzen und sagen, hey, so randommäßig. Aber ich wusste, Jesus wollte, dass ich mich dahinsetze. Und dann meine Frage war einfach, ähm, can you speak English? Und plötzlich fängt ähm, sagt sie ja. Und dann plötzlich fängt sie begeistert mich zu fragen, ja, woher kommst du? Und dann sage ich, ich komme aus Deutschland. Sagt sie, ja, sie liebt Deutschland. und... Und dann, oh, warum hast du mich ausgewählt äh, unter allen anderen? Und weil ich habe nämlich keine Freunde hier in der Uni und das ist die erste Person, die mir so offen begegnet. Und, und da wusste ich einfach, das war einer von Jesus und dass ich einfach ihr auch mein Glauben ähm, erzählen sollte, woran ich glaube. Und, und in den nächsten Minuten, wirklich nächsten Minuten, hat sich wirklich eine Freundschaft entwickelt. Und wir sind immer noch in Verbindung und ähm, wir schreiben uns und sie ist ähm, noch in Kontakt mit... Titus und Celia, und, und sie fängt an, das, hat angefangen, das Hebräische Neue, Neue Testament zu lesen. Und, und ich bete und hoffe und glaube, dass dass Jesus eines Tages wirklich in ihrem Herzen aufnimmt. Und was ich aber noch eines, was sie noch sagen wollte, war, dass es mich wohl bewegt hat, dass nur was ganz Kleines, dass auch etwas ganz Kleines, so was Großes entstehen kann. Und dass man so oft auch einfach nicht sich bewusst ist, dass man. Einfach der sanften Stimme von Jesus einfach folgen sollte. Und ja, und ich bin echt ermutigt, dass Jesus mich gebrauchen kann. In Israel auch. Und hier in Deutschland. Amen.